Ich nehme an, dass Sie alle, die Sie dieses Video ansehen, sich von Ihrem Partner in der einen oder anderen Situation oder gar in jeder unterdrückt fühlen. Hm. Können Sie überhaupt vorstellen, dass Ihr Partner oder Partnerin als Meisterunterdrücker auch dieses Video ansieht? Vielleicht auch, wenn es Ihnen unwahrscheinlich vorkommt, weil er sich auch unterdrückt fühlt? In meiner Erfahrung habe ich immer wieder erlebt, dass sich nicht der eine oder der andere unterdrückt fühlt, sondern in der Regel beide. Äh, ja, Sie meinen, sich unterdrückt fühlen ist eine Sache, aber es gibt doch objektive Tatsachen, nach denen man beurteilen kann, dass der Partner einen unterdrückt, so wie das bei Ihnen ganz objektiv der Fall ist. Okay, ich, ich stelle Ihre beschriebenen Tatsachen gar nicht in Frage, nur bin ich zur folgenden Überzeugung gekommen. Um tatsächlich etwas an den unguten Gefühlen auf beiden Seiten zu ändern, ist es wenig hilfreich, auf die objektive Suche zu gehen, wer jetzt der tatsächliche Unterdrücker ist, da es selten eine Einigung darüber gibt. Es kann zwar so aussehen, dass einer der beiden bei einem spezifischen Thema seine Wünsche durchsetzt, das bleibt aber immer nur ein scheinbarer Sieg. Sollte der scheinbar Schwächere die ihm aufgezwungene Entscheidung akzeptieren, wird er bewusst oder unbewusst Wege finden, zum Beispiel das nicht gewünschte Urlaubsziel zu einem emotionalen Reinfallurlaub zu machen. Ja, es kann sein, dass der scheinbare Stärkere sich Freiheiten herausnimmt, die sich der Partner aus Rücksicht oder, ist das Unsicherheit, nicht erlaubt. Aber was passiert, wenn ein Partner ohne Beachtung der Wünsche seiner anderen Hälfte einfach allein in Urlaub fährt? Ist es nicht die Stärke des scheinbar schwächeren Partners, dass er gerade in diesem Moment krank wird und der rücksichtslose mit einem schlechten Gewissen zurückkommt? In anderen Worten, in einer Partnerbeziehung kann kein Partner langfristig einen Sieg davontragen, den sein Partner nicht torpedieren kann. Das setzt natürlich voraus, dass es sich noch um eine Partnerbeziehung handelt. Diese Regel gilt also nur, wenn beide Partner noch füreinander wichtig sind und Wünsche aneinander haben. Wenn Sie Ihr Interesse aneinander verloren haben und sich zum Beispiel anderen Partnern zugewendet haben, dann gilt diese Regel natürlich nicht mehr. Wenn Sie also Ihre Wünsche gegen den Partner nur vorläufig oder, oder scheinbar durchsetzen können, dann ist es wenig sinnvoll, diese mit einem emotionalen Bulldozer durchzudrücken. Ja. Jeder kann Wege finden, direkt oder indirekt dem Partner gegenüber zurückzudrücken. Doch wenn der Partner sich nicht als Druckausübender empfindet, wird es nur dazu führen, dass der Partner sich im Recht fühlt, sich gegen ihren Druck zu wehren. Die Druckspirale wird sich dann um 1 Grad weiter drehen. Deshalb ist es viel effektiver, um sich von dem empfundenen Druck vom Partner zu befreien, wenn man sich statt auf Möglichkeiten der Gegenwehr sich auf den Partner empfundenen Druck konzentriert. Was, Sie schlagen vor? Erstens vor, wenn ich mich durch den Partner unterdrückt fühle, mich damit zu beschäftigen, wo er sich von mir unterdrückt fühlen könnte? Okay, okay. Bevor Sie jetzt gleich verärgert das Video verlassen, lassen Sie mich ein mögliches Missverständnis aufklären. Mein Vorschlag ist nicht ein quasi moralische Aufforderung, sei nicht zum Partner, auch wenn er dich unterdrückt. Nein, Meine, mein Denken hat auch nichts mit der Haltung, der Klügere gibt nach oder ist gar die Aufforderung zu einem Beziehungspazifismus. Nein, mein pragmatischer Vorschlag hat voll den Hintergrund. Wenn ich verstehe, wo mein Partner sich von mir unterdrückt fühlt, dann kann ich entscheiden, wo ich bereit bin, etwas daran zu ändern oder kann erkennen, wo mein Partner glaubt, ich hätte einen Anspruch an ihn, den ich gar nicht habe. Übrigens das Zweite, also das Missverständnis, ist in meiner Erfahrung der WEIT häufigere Fall. Denn der sicherste Weg, damit Ihr Partner aufhört, Sie mit Ansprüchen unter Druck zu setzen, ist ihm von der Vorstellung zu befreien, dass Sie ihn unter Druck setzt. Das optimale Ziel ist also nicht, dass man sich effektiv gegen einen Druck des Partners widersetzt, sondern dass beide sich vom Partner nicht unter Druck gesetzt fühlen. Sehen Sie das auch so? Ach, und Sie sind der Partner. Und Sehen Sie das auch so?